Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go. Wir starten direkt durch, indem ich hier entweder wilde Pokémon begegne, hier unten ist nix, oder ich quatsch die mal an, weil ich alle Trainer besiegen werde wegen den EP. Und ich hoffe, wir können dann auch noch mehr leveln, aber auf jeden Fall gucke ich mir jetzt zuerst mal noch an, wie ich mein Team bauen werde. Äh, Probiere möglichst positive Typen zu holen mit den Wesen und so halt. Das wäre eigentlich schon mein Ziel. Und dann pushen wir die halt sinnvoll, meiner Meinung nach. Oh, der wäre knapp. Ich sollte Smedbo nicht mehr benutzen. Oder ein Item. Ja, ich sollte ihn heilen. Ja, dann wird er überleben. So stark sind die gegnerischen Pokémon noch nicht. Das heißt, ich fange einfach mal unterwegs alles, was ich finden kann. Gucke, dass ich mein Team optimiere. Äh, und der Rest interessiert mich noch nicht wirklich. Ich mache mal Konfusion. Ich glaube, gegen Gift ist der nicht so effektiv, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, der war effektiv. Gut. Ich habe es mir noch fast gedacht. habe ich irgendwie gesagt, so, unsicher. Lieber nicht. Aber ja. Gut. Okay. Das war auf jeden Fall mein Spam. Oh, da ein Pokoball lock -Perfüm. okay. Das ist so wie ein Lock-Ding. Ein Lock-Item. Ah, ja, das ist dasselbe nochmal. Damit kann ich selber seltene Pokémon andocken äh, Den würde ich echt benutzen später halt, wenn ich äh, mehr auf Optimierung spiele. Wobei, ich könnte den eigentlich nachher mal einsetzen. Dann machen wir später vielleicht noch eine Lock-Folge oder so. Ich weiß nicht, mal gucken. So eine Optimierung für Pokémon. Konfusion. Ist, glaube ich, stärker als Windstoß. Sowieso. Könnte ich kurz nach... Und Das sind so Sachen, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin. Doch, 10 stärker. Jawohl. Der kann eh ruckzuck also der ist eh schneller. Es ist halt die Frage, ob ich ein Team mit Pikachu haben will, zum Beispiel weil ich muss wahrscheinlich auf die VMs spielen, das heißt, ich sollte mir ein Wasser Pokémon holen, das stark ist. Ich sollte Garados, das wäre natürlich immer mein Top Favoriten. Da vorne kriege ich gleich ein Garados für ganz billig. Ah, voll cool. Also ganz billig für 500 Poké Dollar. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Spiel ist es noch recht viel, normalerweise nicht so. Kommt Beleber, okay. Wir haben da drüben noch einen Trainer nicht mitgenommen. Das weiß ich. Nämlich den da. Okay, der hat eigentlich schon verloren mit diesem Konter. Ich denke ich. Ich, wobei, Kokuna hat eh nie wirklich was gebracht in diesem Spiel. Level 10, yeah. Normalerweise würde er erst jetzt Konfusion lernen. <lacht> Natürlich. So, ich sollte mal ganz kurz was gucken eigentlich. Ich weiß aber nicht, was ich behalten will, wie gesagt. Eigentlich sollte man jetzt wahrscheinlich schon anfangen, mit diesen Werten zu spielen, aber irgendwie würde ich gerne den hinten. Ich finde den irgendwie cool. Und Smetbo hinten dran. Hallo? Ich muss hier erstmal eine kurze Pause. Ich bin von Azuria durch den Tunnel, jetzt bin ich völlig alle. Okay, ciao. Das ist wieder einer dieser Testtypen. Ich bleibe mich mal ein, ich habe das voll vergessen, sorry. Jo, komm, wir trainieren mal mit dem ein bisschen. Mal gucken, ob ich den hinkrieg. Nemo. Level 13. Okay, der wird schwieriger. Nicht schwer, aber schwieriger ist er auch schon. Der macht weh. Jo, okay, ich sollte vielleicht in Pikachu reinwechseln jetzt gerade. Das Problem ist eigentlich, mit Pflanze würde ich normalerweise Wasser und Gestein abdecken. Wenn ich ein Wasser-Pokémon spiele, habe ich das aber auch abgedeckt. Mit Gestein und mit Pikachu kann ich habe Mit Arcani kann ich das abdecken. Ja, ich muss mir mein Team wirklich überlegen. Weil das ist echt wieder so eine strategische Sache. Weil das Pikachu habe ich auch so dabei, wenn ich es nicht spiele. Das ist der Vorteil. Deswegen wäre die Evoli-Version halt ziemlich cool gewesen, weil man sich da entscheiden kann, spiele ich in Aquana, Flamara, Blitzer. Aber, naja. Ich habe mich jetzt für die Pikachu-Version entschieden für mich, weil OG, mein erstes Spiel war auch gelb. Es hat ein bisschen so Nostalgie-Faktor. Finde ich okay. Liegt sogar noch da drüben irgendwo in der original Bo also nicht in der original -Box, aber liegt noch rum. Das Original-Gelb sogar noch funktionsfähig. Schick. Stimmt, die TMs habe ich noch. Damit könnte ich Kopfnuss zum Beispiel beibringen. Wo sind die TM-Boxen da? Oh, Jazz, die können alle Kopfnuss lernen. Ja, das geht schon ein bisschen. Oh, die können das einfach so lernen. Gut. Zahltag ist glaube ich wirklich eine Mauzi-Attacke. Ja, Rutenschlag ist scheiße. Ja, und schwupp. Radford hat vergessen. Okay, sie haben wenigstens den Text, den Text ziemlich gut abgekürzt. Taubsi, joa, es ist, ist physisch, das geht. Spiegeltrick ist eigentlich ganz gut, aber nicht finde ich jetzt nicht so für mich. Und natürlich Nidoran muss Kopfnuss können. Ganz klar. Ganz klar. Und. Oh, was fliegt raus dafür? Giftstachel. Ich will Giftstachel jetzt gerade nicht haben auf dem. Pikachu mit Kopfnuss ist so mehr. Vor allem, weil er eh schon einen Attack Down hat. Ähm, Habe ich nicht einen Spezialangriff Bonus? Da, auf Pikachu, bitte. Ich probiere das ein bisschen zu pushen, gerade. Angriffbonus für Nidoran, ganz klar. Und die Flottbonbons auch mal. Ich probiere, ich gebe das jetzt einfach mal durch, so. Äh, wahrscheinlich ist es voll super optimal. Äh, wenn ich dann später noch ein bisschen reinkomme, werde ich die Zucht eh nochmal anders machen müssen, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, man kann nicht alle Werte pushen. Ich vermute mal, das ist dasselbe wie die ähm, IV-Verteilung normalerweise durch Trainings. Ah, jetzt brauche ich drei, um zu pushen. Okay. Das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich weiß, was ich permanent spielen will. Nidoking und Tau Wars halt. Will der kämpfen? Nö, will nicht. Gut. Einmal Fluchtseil. Hallo. Ach so, cool. Man kann hier wirklich reiten. Stimmt. Es gibt Pokémon, die dich la reiten lassen, wenn du auf dem unterwegs bist. Gibt es den Typ nicht mehr, der dir einen Carpenter verkaufen will? Menno. Okay. Jo. Hallo Pummelov. Okay. Haben wir jetzt irgendein Gimmick drin oder so? Ja, ich penne, okay. Cool. Ah, voll süß. Ah, voll cool. So, hallo, ich würde gerne heilen. Ja, wir gehen noch ein bisschen in den Mondberg rein, danach gehe ich dann alleine wieder trainieren. Draußen noch. Oh, du könntest der Carpenter Man sein. Ja. Bitte. Ich bin nur zu faul, um es selber zu fangen, weil äh, man kann es hier äh, schon sehr früh mit trainieren halt. Was sonst nicht. Geht. Deswegen mache ich das sehr gerne eigentlich sogar, wenn ich einen Carpenter will. Jo. Ähm, deswegen mache ich das sehr gerne, wenn ich unterwegs bin, äh, hier einen doch schon zu kaufen und es dann in der Höhle drin zu trainieren. Ich finde das gar nicht mal so schlecht eigentlich für Wucherpreise und so. Ist voll okay. Ich finde das legitim. Jetzt muss ich es halt nur noch ins Team nehmen. Und zwar statt... Und vielleicht nicht an erster Stelle. Das wäre noch ganz schlau vielleicht. Und jetzt kann ich doch sicher Capodor als Begleiter mitnehmen. Top. Was besseres hätte ich mir nicht vorstellen können. Da oben pennt Mauzi. Okay. Oh, oh, oh, oh, das ist falsch. Ah, zum Glück. Oh. Hier drüben scheint nicht zu sein. Vielleicht ist er das weiter hinten. Oh. Hallo. Hey, du, da hast du uns gerade belauscht. Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Maozi doch extra aufgetragen, Mache zu schieben. Ach so, das war der Maozi. Da du uns so frech bespitzt hast, weißt du bestimmt, dass wir unten auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaub blo bloß, dass diese knipsen, mit dir belassen werden. Ganz genau, wenn jemand diese staubigen alten Steine in Zaster verwandelt, dann wir. Ciao. Ja, einen vollen Pokédex würde ich trotzdem gerne haben. Deswegen muss ich mit den Fossilien und so auch gucken halt. Oh, ich sehe einen Paras. Paras. Yo, Paras, alles klar. Ja, ich weiß. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe das... Nein, nein, nein, bitte nicht. Ich habe das System eigentlich schon gecheckt, weil es ist OG von Spiel und so. Voll elegant. Okay. Wäre doch cool gewesen. Der war zu schwach. Der war kacke. Der war's. Okay, ich muss. Das ist, die Steuerung ist echt. Komm on! Ich geb dir eine Himbeere. Nehmen. Und ich gebe dir einen Pokeball. Der schräg fliegt. Verständlich, mir wäre das auch zu blöd so. Verdammt. Hallo, Kleinstein. Okay, die werden schon ein bisschen stärker hier in dieser Höhle, sehe ich. Ich gebe dir mal einen Bonbon und einen Superball am besten. Ey. Musst du genau dann die Animation haben, wenn ich schieße. Top. Doch, die Zeit läuft noch. Sehr gut. Weil Carpador braucht halt sehr viele EP, deswegen fange ich schon früh an Carpenter zu holen. Und 500 poké hast du meistens sehr schnell wieder zusammen, deswegen ist das für mich auch kein Problem. Und Carpador haut irgendwie einfach ab vor mir. Ich weiß nicht wieso, der ist zu schnell wahrscheinlich. Achso, der ist noch auf dem Superball. Ich probiere mal mit dem Pokéball nochmal trotzdem. Ich würde gerne einen Pokéball verwenden, aber zuerst noch eine Himmibeere schmeißen. Das war zu schwach. Jawohl. Oh, großartig sogar. Ich hocke jedes Mal so schräg hin, wenn ich schieße, ist voll eklig. Geht doch. Oh, Halleluja. Ich habe mir vorhin auch überlegt, das Ganze auf Twitch vielleicht zu machen, aber irgendwie so, hm, nö. Keine Lust. Ja, vielleicht nicht mehr so eine schlechte Idee. Vielleicht nächstes Mal, wenn ich hier bin. Mal gucken. Ja, ich habe ein Paras. Well. Ein kleines Paras, das fett ist. Ich kriege immer die fetten kleinen Pokémon, kann das sein? <lacht> okay. Äh, Der will prügeln. Oh, da war ein Zuort. Oh Mann. Nö, ich gehöre nicht zu denen. Ich vermute mal, er meint Team Rocket einfach. Ich glaube, da hat letztes Mal auch schon Team Rocket gemeint. Aber ich gehöre nicht zu denen, ich bin zu cool dafür. Ich habe auch in Pokémon Go nicht den Skin von Team Rocket. Ich finde ihn voll cool eigentlich, aber da kostet zu so viel. Okay. Hyperzahn? Noch nicht, aber Kopfnuss. Hyperzahn wäre jetzt echt gut. Ich werde jetzt halt Stück für Stück mein Team umbauen unter, unterwegs. Immer was ich kriege, so, oh, das will ich unbedingt dabei haben, dann wechsle ich das. So habe ich das eigentlich immer gemacht. Ich baue mir mein Team Stück für Stück auf unterwegs. Ich wir jetzt den Gen 1 noch, das ist ein bisschen anders noch. Ja... Ach was süß. Fünf Superbälle, okay. Ich habe Zubat gesehen, super, super, super, super, zup, zup. ja. Okay. Das Einzige, was mich ein bisschen stört ehrlich gesagt, ist, dass wir nicht mehr gegen wilde Pokémon kämpfen können, um Epi zu generieren, sondern dass ich jedes einzelne von diesen Drecksviechern fangen muss. Aber das gibt schlimmeres natürlich auch. Ich krieg wenigstens trotzdem Items dafür, sehe ich. Das ist doch noch recht gut dann. Wir sind schon 16 Minuten dran. Ich muss gucken wegen der Zeit, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Zubat wurde gefangen. Zubat ist schon. Ja, das kennen wir schon. Klein und nicht mal fett, sondern magersüchtig schon halber. Von wieso kannst so eine kleine Fledermaus 7 Kilo und dann trotzdem fliegen, weißt du? Karpador? Nö. Böse. Hallo. Was willst du? Ich warte auf meine Freunde. Wir haben erzählt. Du stehst normalerweise beim Eingang vorne, Madame. Aber egal. Nicht mein Problem. Ich gehe mal kurz weg hier. Wegen Kampf und so. Oh, Knopffenster. Ich will auch Knopffenster haben. Wieso kann ich kein Knopffenster haben? Weil ich die andere Version habe. Egal. Wir geben ihm trotzdem den Kopfnuss. Und kriegen einen Wickel, natürlich. Ich will einfach mal die Kampf ein bisschen ohne meine Fresse zeigen. Ruckzuck-Keep. Aha. Sieht doch ganz stabil aus. Nur da kommt nicht vorwärts, aber das ist egal. Ja, so, ich bin wieder da. Ja, von mir aus. Ähm, ach so, okay. Na, hast du dich verlaufen? Du bist schneller, dass du aussiehst. Ja, mega weiter Weg schon. So. Super. Da ist ein kleines Kiddy. War das nicht mal ein Pokémaniac? Ja, ich weiß. So, nachher zuhören, zu kommen, muss ich durch die Höhle. Das reicht aber heute nicht mehr, die Höhle. Ich, ich weiß das. Manky. Das heißt aber, ich würde am Ende der Folge, also noch unten links den Typen, dann ist fertig eigentlich, äh, würde ich dann rausgehen, damit ich privat noch ein bisschen vorne durchleveln kann. Und vielleicht mal optimiertes Team holen und so. Ich denke, das macht Sinn. Ich hätte es mal die Bombos nicht verbrauchen sollen dann. Da ist der Pokémaniac, den habe ich gemeint. Hallo. Aber die Animation sieht geil aus mit diesen fliegenden flash dingen und so. Ah, den haben sie mit dem Tüftler gemacht. Okay, der wird Magnetilon so zu benutzen. Nicht mehr. Gut. Also haben sie die Trainer ein bisschen geändert. Finde ich gut. Das haben wir Poké-Maniac. Ziemlich sicher. Oder kam der weiter oben erst? Ja, das kann auch sein. Ich habe die Spiele zu oft gespielt. Ich kenne eigentlich die Höhle und so eigentlich auswendig. Es gibt eigentlich keine Passage, an der ich hängen bleiben soll. Sollte. Außer sie haben das groß geändert. So die Siegesstraße zum Beispiel oder so. Tja. Oh, da hört ja richtig. Da könnte man ja auch Mitleid haben. Habe ich aber nicht. Du bist ein Paras. Äh okay. Dann ist hier noch etwas Schutz. Why? Was macht Schutz? Okay, interessant. Das heißt, Radfahrts und so greifen mich halt nicht an. okay hier oben ist ein trainer äh, aber wie gesagt wir gehen ich gehe jetzt raus danach nächstes mal gehen wir die treppe runter und bis dahin habe ich hoffentlich ein ganz anderes team noch mal ein bisschen stärker okay da folgt einfach meinen bewegungen aber mit mehr tempo ähm, ja mal gucken Jo, ich laufe das alleine zurück. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Jörg und alles gut mit Zucker. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren, dann werdet ihr benachrichtigt, Wenn es weitergeht, ich hoffe, ich kriege es im Takt hin. Ich habe jetzt sechs Folgen aufgenommen mal eben. <lacht> naja, also.